So, wir sind immer noch beim Neulernen und ähm, ich möchte hier methodische Maßnahmen berichten, die die Übungen erleichtern, wenn eine Überforderung besteht, ohne dass die Bewegung in Einzelteile zerlegt wird. Allerdings habe ich beim letzten Schnipsel vergessen, euch noch zu berichten über die simultane Komplexität. Das heißt also, wenn viele Be Teilbewegungen gleichzeitig oder einige Teilbewegungen gleichzeitig koordiniert werden müssen. Ähm, auch da ähm, gibt es einen hohen oder einen niedrigen Organisationsgrad. Der hohe Organisationsgrad sagt aus, dass die Teilbewegungen wechselseitig voneinander abhängig sind. Das kann man zum Beispiel beim Delfinschwimmen beobachten. Im Delfin ist es so, dass der Armzug und diese Flipperbewegung und der Beinschlag schwer nur voneinander zu trennen sind und dass diese Koordination eben wechselseitig voneinander abhängt und deswegen eine Zerlegung in verschiedene Teilbewegungen wenig sinnvoll erscheint. Beim Kraulschwimmen hingegen, beim Freistilschwimmen ist, es relativ, ist der Organisationsgrad relativ gering und da ist es durchaus möglich, den Armzug und den Beinschlag getrennt zu üben und dann zusammenzusetzen. Also beim Delfinschwimmen müssen Arm-, Bein- und Rumpfbewegungen miteinander koordiniert werden. Die zeitliche <lacht> Abstimmung der Bewegungen aufeinander äh, muss stimmen und ein einzelnes Üben ist nicht erfolgversprechend. Ähm, wenn man die ähm, Zergliederungsmethode verwenden möchte, dann soll sie vorsichtig angewendet werden, was auch immer das genau heißt, ähm, weil die Bewegung eben einen hohen Organisationsgrad hat und sehr komplex ist. Beim Rücken- oder Kaulschwimmen ist die zeitliche Koordination nicht so ausschlaggebend und ein getrenntes Üben von Armzug und Beinschlag ist sinnvoll. Bei hohem Organisationsgrad ist eine Zergliederung also nicht angeraten, sondern da kommen wir zu diesen beiden anderen methodischen Maßnahmen und die erste ist die graduelle Annäherung. Ähm, graduelle Annäherung, zum Beispiel der Salto vorwärts, hat ein ist gut bei einem hohen Organisationsgrad. Dabei werden die koordinativen Anforderungen reduziert und weniger anspruchsvolle Übungen zuerst geübt. Die graduelle Annäherung der Zielbewegung, durch, die Zielbewegung geschieht dann durch allmähliche Zunahme der koordinativen Anforderungen. Hier zum Beispiel ein Beispiel für den Seite vorwärts beim Turnen, beim Bodenturnen. Ähm, da kann man also zunächst einmal auf einen erhöhten Kasten eine Rolle machen ähm, und wenn man dann diese Rolle einigermaßen kann, dann kann man den Kasten ein bisschen abbauen und dann wird ein wenig ähm, auf eine kleine Erhöhung, wo man dann vielleicht im Sitzen oder im Hocken landet, im dritten Schritt und danach dann mit einer gewissen Hilfestellung das Ganze auf dem Boden. Das heißt, nach und nach nähert man sich an die Zielübung an. Wenn man eine Rolle rückwärts in den Handstand nimmt, dann kann man das genauso machen, dass man zuerst eine, also eine Rolle rückwärts in den Handstand oder durch den flüchtigen Handstand, dass man zuerst eine Rolle rückwärts macht ähm, und dann auf den Füßen landet, dann die Rollbewegung früher öffnet und ein bisschen höher rauskommt und dann das ganze relativ gut macht. Ah, ich sehe schon, ich habe schon wieder meinen Pointer gar nicht angemacht. Hier gut macht, immer noch mit so einer leichten Schräge darin ähm, und danach die Zielübung perfekt beherrscht. Das heißt, zunächst wird die Rolle rückwärts mit gestreckten Beinen in den Vierfüßlerstand getont und dann graduell immer mehr angenähert, bis die Zielübung gelingt. Eine weitere Möglichkeit ist die verminderte Lernhilfe und die verminderte Lernhilfe haben wir im Prinzip auch schon in den Folien mit der Rolle rückwärts in den Handstand gesehen, da habt ihr gesehen, dass da so eine schiefene Ebene war und diese schiefe Ebene ist eine Lernhilfe und diese schiefe Ebene kann man nach und das heißt, man kann eigentlich dann schon, zum Beispiel wenn es um Erlernen der Rolle rückwärts alleine geht, ohne den Handstand, kann man sozusagen durch diese schiefe Ebene, eine Lernhilfe geben, dass die Rolle rückwärts leichter gelingt und diese Lernhilfe dann abbauen, indem man den Winkel immer mehr verringert, bis dann irgendwann mal die Lernhilfe ganz weg ist und die Rolle rückwärts auch in der Ebene gelingt. Das wären sozusagen die Lernhilfen, das heißt, da macht man schon die komplette Zielbewegung, aber eben unter erleichterten Bedingungen. Ähm, zum Beispiel kann man das auch machen beim Skifahren durch Kurzski, gibt die Kurzski-Methode, dass man erst mit sehr kurzem Ski anfängt und dann allmählich die Skilänge verlängert, bis man bei der Originallänge ist. Oder wie gesagt, bei der Rolle, Rolle rückwärts die schiefe Ebene. Eingangs des Neulernens bin ich auf die habe ich das Beispiel der Kippe genannt und da möchte ich mal zeigen, dass man typischerweise auch alle methodischen Maßnahmen miteinander kombinieren kann. Das heißt, zunächst einmal werden die Voraussetzungen geschult, dass, da geht es um Körperspannungsübungen, dass die Körperspannung aufgebaut werden kann, die natürlich notwendig ist, um so eine Kippe zu tun und dann kann man das Ganze ähm, aufgliedern, in Anlaufen, die Vorschwungposition einnehmen, das Anristen und dann die Kippaktion und das kann man dann entweder in der Kofferpackmethode üben oder ähm, auch durchaus, dass man vielleicht Anlaufen und Vorsprungposition zuerst übt und dann aber das Anristen und dann die Kippaktion und dann das Ganze zusammensetzt. Und wenn das noch nicht gelingen sollte, dann kann man durch eine Hilfestellung erleichterte Bedingungen schaffen und eine Lernhilfe zusätzlich einbauen oder man kann zum Beispiel auch ein Seil an der Reckstanne befestigen, wo man den Fuß reintun kann. Das kann auch eine Lernhilfe sein.